Ich bin noch nicht. Ich <lacht> bin noch mal getötet gehabt, <lacht> ich hau zu. Holy Crap. Ich bin überhaupt nicht eingespült, er ist <lacht> unheil. Simon? Okay, wo, ist, wo haben wir beide? Neben mir! Da, no, da habe ich Da oben, doch? oben! Ich hab den oh. erwischt! Oh. Oh. Ist das der von dem Team? Weil sonst zünd ich es jetzt an! Läuft! Ja, ich bin von dem Team! Da hinten sind Gefänger! Soll ich looten? Ich hab so eine loot oh, Okay. Ich muss ein wegrennen. Ich kann nicht wegrennen, es leckt. Denn Imo schießt im Raum bitte. Ich Ich dahinter, ja? Es geht um Ey Lord! Links, links! Oder? Ja! Hit! Du schießt das hin? Ich habe überhaupt nicht getroffen. Ich brauche ein Ich bin hab vielleicht nur ein zombie ich mach da mal starten hey. ich muss halt nachladen und so haben die Dinger, da erwischt die Felis gell leider Boah, wow, das ist ein nice Team hinten. Oh, okay. weg, weg, weg, weg. Dahint, dahint oh. Dead in die Falle rennen. Hit? No, I'm sorry. Dead in die Falle rennen. Ich muss hin. Hier. Ah, ich hab's nicht erwischt. Ich hab immer genau nicht hingeschaut. Da kommt halt noch ein Team so links, gell? Dann kommen viele Teams noch. Ich gab noch zwei Teams Ich verstehe überhaupt nicht wie viele Leute down sind Aber die haben wir komplett Ah ja Die fighten drinnen und wir weiter ins Norden Und dann wir da oder? Hier Da, haben wir verschaut abgefüllt. Da fahren sie! Hier siehst du! Es klettert wieder die Leiter auf. Ich, ich mach der Falle her, nur so schief leider. Oh mein Gott! Der ist schon da. Ich hab keinen Schuss mehr. Ich ist nicht erwischt. Ich muss irgendwas puten. Ey, ich erwische nichts leider. Nehm dich, oder? Oh mein Gott. Ich hab das nicht erwischt. Ich hab leider mit der Ich hab schon ein Leben Die ja. <lacht> Ich meine, in sind zwei, die so zwei, die sind zwei, No no no no no no die sind zwei, die sind zwei, ist sind zwei, die sind zwei, die sind was ist da ausgeschluckt? So ich schätze mal, der fährt, okay. haha. du wirst auf Nee, hey, mach zu! Wieso? Achso, den kriegst du nicht! Ich warte, dass der was hin war, weil es war Kadi. Ich hab so blauen und weißen aufgeschossen. Ich war's ich weißen? nicht. Da war ein Shot jetzt. Der liegt jetzt gerade an. Ich <lacht> bin mir jetzt sicher, ob es so ist oder ne? Da ist auch hinten, ja. Aber hier unten draußen. Da Der hinter der Bude eigentlich. Dahinter! So ich habe denn das ausgeschrieben, oder? Das ist Geht. besser! Oh mein Gott! Das war auch nicht. Haupt ja, Haupt. Diese ist eine Frau jetzt aber. Das ist Wo Draußen? Oh, meistens. so weg eigentlich haben wir keinen stress What? Oh obkommen? What? nein wir kennen nur sein wir haben hier drüben aber ich glaube es bringt oh, oh mein gott oh <coughs> Sowieso. Ich, ich, Ich muss nicht. Ich nicht. Ich muss nicht. okay. Der Zug macht irgendwie. Вот well, быстро. Вот Vielleicht ist es nur so komisch. Schon du sicher den Kreis schon. Ah. Ja. was ja. trifft nicht! Das ist ein Joke! Hä? Das war wirklich what the fuck! Ich hab vorhin noch im Kreis geschaut! So können das Ja, was? Ja, du die gestorben da? Ja, Was? Ich hab's nur einmal erwischt. Hä? Ich meine, der eine war relativ low. Ja, ja. <lacht> Ey, wieso? wieso ist da kein Gehirn, oh, der? Oh, oh. das kein Gegner? Es war Fighters dabei, aber ich war nicht lang. Also, laut dem Berichter muss ich das Team tatsächlich äh, irgendwie mit den Gifts vorgekillt haben. Okay,